Ja, du bist ja. Also, wenn ich es richtig habe, müssen wir Wesker verfolgen. Ich habe letztes Mal Management gemacht. Das ist da Rein. Die Klavierrolle bringen wir kurz rüber, wenn das Ziele. Ah, Kreisverrenn. Hier ist es komisch, aber egal, es wird schon. Klappen stimmt, da war ja was. weiß gar nicht, klappt das eigentlich mit dem Titel? bei mir hat es am Anfang nur Probleme gehabt, dass der, das Spiel vor allem richtig angezeigt wird mal ganz kurz Resident Evil Code Veronica sehr gut ja wow das funktioniert sogar da bin ich ja beeindruckt du ich erwarte nicht allzu viel teilweise mein das benutzen Das ist eine Ameise, also, ne? Wie es aussieht Okay, jetzt haben wir schöne Ambiente müssen. Ameisenkönig. Wo waren Ameisen? Unten im Hauptzimmer. Waren da Einbuchtungen für Ameisen? Ich habe ja mit Pistole übertrieben ausgerüstet. immer die armbus mit Gut, dass die Musik das ganze Schloss läuft. Ich hoffe, jetzt hier drin nicht auch noch, weil das ist irgendwie komisch. Hier ist wieder Normal-Zombie. Ich meine, die Ameise muss hier hin, ansonsten... Ich habe hier die Schriftrolle geholt, also die, die Rolle geholt. Die Schriftrolle. Nicht falsch? An... Irgendwo war eine, Arme, also ich weiß nicht mehr wo. Ich weiß, es war eine irgendwo. Fuck. Ich komme nicht drauf. Äh, ich nehme die mal mit Sicherheit, aber wir wissen ja nie. Wobei. Das, äh ich weiß, ich habe eine gesehen ich bin mir ziemlich sicher, ich habe eine gesehen. Boah, map. Da glaube ich, Eine ja. rot blinkende Tür, sie ist verschlossen. Aber wenn sie... Ich glaube, ich kann sie nicht aufmachen, oder? Jetzt wird sie anders blinken. drauf. Und mit Metall geht's, wenn ich sie mitnehme. ich wüsste halt nicht wo sonst. Oder um Also, ich nehme die Ameise mal mit. Für Jaguaska. Ich hoffe, das kommt gut. Der ist hier runtergesprungen. Kann es das, sein, dass wir die Ameise unten brauchen? nicht in der Polizeistation. Ich dachte hier ist eigentlich, wenn ich durchgehe. Ich weiß nicht, ob wieder richtig ist. Wir gehen mal gucken. Notfalls kann ich Speicherpunkt laden. Hier war nun ein, äh, ein item ding Treppen sind das Beste im ganzen Spiel. Ich weiß gar nicht, ob noch eine Resi 4 kommt oder Zero ansteht. Bin mir gar nicht sicher, ehrlich gesagt. Ich glaube, Zero kommt nach 4, aber ich muss nochmal nachschauen. Hier war irgendwas. Ist ja auch nicht so wichtig jetzt für heute. Passiert eh nichts, ja. Also, wenn ich jetzt nichts finde, dann google ich das kurz direkt schon mal, weil... Ich habe halt absolut keinen Anhaltspunkt jetzt für mich. ...müsste eigentlich auch nicht sein. Das muss dann richtig sein, wenn plötzlich Tyrants dastehen. Wieso genau habe ich die, die Ampest noch mal mitgenommen? Das ist komplett useless. War eine dumme Entscheidung. Ich bin ja Resi. Da hat vielleicht wieder was auf der Unterseite oder so. Ich glaube, da oben ist eben auch nichts. Aber eines ist das Kran-Mini-Spiel. Was voll mühsam war. Jetzt... Okay, ich muss kurz googeln, was ich machen muss. I'm sorry, aber ich habe gerade absolut null Idee. Weiß auch nicht, wo der Ameisenkönig hinkommt. Veronica. Oh. Veronica. Videotipps normalerweise, es sollte immer am Start sein. Aber das Gamecube spielen, what the fuck? Okay. Ah wir ich gerade danach PlayZ2 und die, die Gamecube. Okay, okay. Komplett Lösung, Code Veronica. Ich gehe mal im Palast unter Wasser. Ah, okay. Also, die Biohazard-Karte haben wir. Das war dann... Äh, im Wasserraum Wasser ablassen. Okay, also laut Spielertipps habe ich ein bisschen vorgegriffen. Ah, ne, warte mal, das sind das Casinos hier. Geht zum Casino, den Weg kennt ihr für die ganz dummen gegenüber Speicherhauses. Dort liegt die Walze in die und Genau. Ein roter... Blauer Wein sie gekriegt. Okay, ich glaube, sie haben die andere Version gespielt. Kann es das sein, dass sie da mit einer Ameise schon eingesetzt haben? Hier steht jetzt, wir müssen ins Herrenhaus zurück. Wie komme ich noch mal ins Herrenhaus hoch? Anna, eigentlich schon gerne das Spiel beenden. Man, das gut. Äh, ich bin schneller dran, wenn ich einen Speicherpunkt laden habe, die Ameisen nochmal hole. Hier steht schon Code Veronica X, das eigentlich müsste es. Ja, wenn wir holen die Walze. Aber ich glaube, wir haben die andere Ameise schon benutzt. Also wenn ich es jetzt verkackt habe, also ich habe es dann für eine andere Reihenfolge gemacht, deswegen fehlen mir vielleicht ein paar Key-Items. Aber ich habe andere Sachen schon erledigt, die sie erst später machen, so wie es klingt. Wo ist diese scheiß alte Villa nochmal? Um. Ah, das da hinten raus. Kann das sein? Ja, das kann schon sein, dass es da hinten rausgeht. Ich kann überlegen, ob ich die Armbust wegschmeiße, weil. Die ist halt nur gut mit Brandbolzen, denke ich. Ansonsten ist die wirklich Schrott. Ich glaube die ist auch nicht wert, wirklich. schon schöne Musik. Ne? Ich bin mir absolut nicht sicher, ich gesagt, wo ich hin muss. Aber ich glaube, das muss schon richtig sein, weil ich bin ja erst dahin gekommen, nachdem ich die, die äh, beiden Waffen hatte. Komischen hässlichen Du. Ah, ja, was? Ja, ich glaube, ich bin richtig. Schwere langsame Schritte, da müssen auch irgendwo Tyrants ja. Da bin ich jetzt gerade ein bisschen erschreckt. Oh, ich bin schnell genug gewesen, <lacht> zum Glück. Wobei mit Brandbolzen sind sie schnell weg. Ich habe keine Brandbolzen, aber hey. Hey, Arschlo. So viele Zombies jetzt. Nichts aus, aber nein. Ähm, nachladen. Ah, warte mal. Ich glaub, ja, die, ich glaube die rote Ameise hatten wir schon hier. Oh nein, die sieht jetzt auch zu aus. Hier drin müsste jetzt die eine Ameise sein. Die müsste aber schon erledigt sein, meinte ich. Weil anscheinend kriegen wir so das Bett frei. Ah, warte mal. Hier ist eine rote... Dann brauchen wir doch eine rote Ameise noch. Okay. <lacht> oben nochmal. Ah, das ist zugemacht. Okay. Okay, dann muss ich auf die andere Seite jetzt definitiv. Viel Munition sparen können. Aber ist okay. Ist okay. Alles reichen fünf Schuss. Ich gucke euch, wie es aussieht, gesundheitsmäßig. Da ist die blaue Ameise. Ja, passt. Muss doch zumindest immer da. Ja, logisch. Also, warte mal. Haben wir da... Irgendwas? Ah, hier muss wahrscheinlich... Hier muss die Schallplatte rein. Okay, und wie kriege ich die scheißrote Ameise? Code Veronica uh, X red and green and objects. Palast im ersten Stockwerk. Ah, da muss ich aber da reinkommen zuerst. Okay, das sieht mühsam aus. Die haben einen goldenen Key. Also, ich brauche noch einen goldenen Schlüssel. Welches Skelett? Bin? Also ich find's im Military Training Facility. Moment. Wir gucken jetzt auf der Map, was da alles offen ist. Militärhafen. Wo ist der Militärplatz? Ja. Also. Er ist geschlossen. Da komme ich nicht hin. Oder? Nein, da komme ich nicht hin. Das ist da, wo wir am Anfang dieses Monster gesehen haben, den ersten Tyrant. Ja, wie komme ich jetzt in den Diorama Room? Also ich. Paul. Diorama Room. Gut, Veronica. Dankeschön. Der ist ja ganz woanders auf dieser map steam die Map. und in dieser map steht jetzt das der diorama room da ist wo das Sp dieses dingens ist dieses violette ein speicherpunkt und das soll war oh, mal kurz Anderer tab Ich brauche den Gold Key für den Diorama Room. Ne, der ist da. Okay, ich hab's. Alles klar. Also ab in die Militärtrainingsanlage. Ich könnte halt schon wieder einen Speicherpunkt laden stattdessen. Wird halt Sinn machen. Dann hole ich jetzt die blaue Ameise, gehe ins Militärhaus. Dann nehme ich beide Ameisen mit. Hol die Schallplatte. Alles ist das kompliziert. Mal kurz was in der Hab ich erstmal nicht im Bildschirm noch links und rechts zugeschnitten? Ich hab schon. Ich mache das kurz in-game. Ah. Ach, nicht fertig. Ey, komm. Mal. So. Also. Dann machen wir 50, 60. Das sieht sauber aus. Also, dann nehme ich das Ganze. Das raus und da rein. So. Die gar nicht schl. Ah. Der sieht ganz okay so. Ah, fuck. Ich muss meine, Tint meine Tinte weglegen, sonst habe ich zu viele Items. Es wird langsam echt mühsam mit... Wenn Essen besiegen. Also mal gucken. Ja, aber ich krieg das hin. Ich schaffe das schon. Krieg mal. tät Okay, links gebäude, First Floor, das war der Speicherpunkt. Das heißt, mit muss Fahrstuhl fahren und runter da wo der andere gut verschwunden. Da nervige kleine Junge. Sein daddy issues, dann zombies. Ja. Gute Voraussetzung. Da war das Sandwurm. Schon wieder, was sich aufpassen muss. Ich muss einfach gucken, wo ich am schlauesten hinkomme. Da komme ich raus. Dann muss ich da nach rechts die Treppe runter. Genau, das ist der einzig sinnvolle Weg, den ich habe. Da komme ich auch. Nicht hin, okay. Ich müsste nochmal gucken, wo ich hinkomme, wenn ich am Sandwurm vorbei bin. Das war ein schöner Loop. Die Tyrants hier habe ich weggemacht mal. Die dürften also nicht mehr leben. Hoffe ich zumindest. Ich hoffe, die respawn nicht so schnell. Okay, alles gut. Mann muss... Komm ich... ja. Seitentor. Ja, ich glaube, das ist der schnellste Weg. Jetzt kann ich aus nur gucken, wo ich bin und wo ich hinkomme. Da bin ich. Das ist sehr direkt. Nice. Ich weiß nicht mal wie der kleine hieß, ich weiß es gibt Barry, das war im ersten Teil aber noch, hat sie ja nicht kennengelernt. <lacht> Also. Müsste Gemälde sein. Hier kriege ich den goldenen Schlüssel. Skeleton Picture. Biohazard Containment Room Military Training Facility Second Floor. Mit diesem scheiß verschlossenen Raum. Okay, danke. Auch noch nicht rein. Biohazard. Komme ich da mit der Biohazard Karte rein? Ich ja, wie diese scheiß die karte denke ich, ne? Aber sonst keine Anhaltspunkte. Habe ich diese Karte überhaupt... Dabei oder im Inventar oder irgendwo habe ich da ah, Starbox. Sonst muss ich den Scheiß nochmal laden. Ich habe jetzt schon gebockt. Da, ah, das ist geschlossen. Also ich muss eigentlich nochmal laden. ...wenn ich diese Karte habe. Ich glaube, ich habe so eine scheiß Karte gefunden. Biohazard Card. War schon in diesen Teil, ne? Ey, ganz ehrlich, ich check grad nicht, was ich machen muss. Ich mach grad eh keinen Fortschritt, also von der... ja. da. Spiel killt mich. Ich guck jetzt ganz kurz ja. im Inventar, ob ich diese Karte habe, wenn nicht, mache ich eh Pause, weil ich essen gehe und dann lese ich einfach komplett durch, wie ich weiterkomme. Bis ich... Dann lese ich alles nochmal, ob ich irgendwas übersehen habe, bis zu diesem Punkt, wo ich... Überfliege ich das mal, weil ich hab sonst keine Ahnung, was ich machen kann. Ich... Sie ist gerade echt nicht. Ich weiß, ich weiß, es sind diese tollen alten... Oh, das ist ein richtiges Resident Evil. So scheiße, Karl, ich mag das. Nehm mal die ID-Karte auf. Man weiß ja nie bei diesem... Also, ich melde mich dann in der Recordings wieder, wenn ich äh, es habe.